Willkommen zum Kurzvortrag zur Mehrfaktorauthentifizierung. Mein Name ist Steffen Ritter von der Bär id GmbH und ich möchte Ihnen jetzt kurz erläutern, worum es bei dem Trendthema eigentlich geht. Was ist der Faktor? Das ist eine gute Frage. Denn letztendlich geht es am Ende nur darum, was das Identifikationsmerkmal ist oder das Autorisierungsmittel, über das wir reden, wenn wir uns einloggen. Und Mehrfaktorauthentifizierung bedeutet, es ist ein unabhängiges Authentifizierungsmittel. Alternative Namens, die man auch kennt, sind Mehrfaktor-Authentifizierung oder Mehrwege-Authentifizierung und mit Sicherheit die bekanntesten Verfahren ist es Zwei-Faktor-Authentifizierung oder auch eine Mehrschrittauthentifizierung. authentifizierung Was die Unterschiede und die Spezialitäten davon sind, das schauen wir uns gleich an. Vorher wollen wir erstmal schauen, was sind denn übliche Kategorien von Authentisierungsmitteln, also Faktoren, denn es heißt ja, es sollen unabhängige Faktoren sein. Die bekannteste Kategorie und die häufigste ist die Kategorie Wissen. Letzten Endes sind es Passwörter, Pins, Benutzernamen und Ähnliches aus der Kategorie Wissen. Im Grunde genommen geht es um alle Geheimnisse, die nur die Person wissen sollte, die sie halt eingegeben hat oder definiert hat. Aber auch persönliche Daten wie Geburtsdaten, Orten und Adressen gehören dazu. Oder früher beliebt Geheimfragen wie, was war das Lieblingsauto der Eltern, wie ist deine erste Kindergärtnerin oder was ist der Mädchenname deiner Mutter? Authentisierungsmittel oder Identifikationsmerkmale der Kategorie Wissen haben die Schwachpunkte, dass sie übertragbar sind. Das bedeutet, Sie können an mehreren Logins können sie das gleiche Passwort benutzen. Natürlich ist das eigene Geburtsdatum immer das gleiche und auch die Adresse oder das Lieblingsauto ist überall gleich. Es ist sehr einfach, Wissen zu erpressen oder zu ergleichen, indem man ausfragt oder gerade Familiendaten sind leicht zu erkennen. Und noch viel schlimmer ist, sie sind dokumentierbar. Sprich, das sprichwörtliche Zettel am Monitor, auf dem das Passwort steht, oder aber auch Pins von Bankkarten, die per Brief gesendet werden, all das sind Schwachpunkte Punkte der Kategorie Wissen, weswegen man häufig dazu übergeht, in einer Mehrfaktor-Ordifizierung eben nicht auf Merkmale des Wissens zurückzugreifen, sondern der anderen beiden bekannten Kategorien. Die zweite Kategorie ist der Besitz. Und hier geht es darum, dass man eine physikalische Hoheit, den Handlungshoheit, über einen Gegenstand hat. Und dieser Gegenstand muss eindeutig identifizierbar sein. Klassischerweise ist es die Bankkarte, eine Signaturkarte oder auch sonstige Smartcards. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es das Kartenformat hat, einen USB -Stick, ein USB-Stick, ein NFC-Token oder eine RFID-Variante, also wie der Chipkarte an der Haustür ist. Letzten Endes geht es immer darum, eine Chipkarte mit einem kryptografischen Schlüssel zu haben, und zwar in der Hand zu haben oder am Körper zu haben. Es können aber auch Hardware-Token-Generatoren sein, man kennt sich von früheren vpn dingen die einen eindeutigen PIN-Code vergeben, der alle um ein paar Minuten wechselt zum Beispiel. Aber auch Mobiltelefone oder Laptops, die äh, durch ihre Seriennummer eindeutig identifizierbar sind und in modernen Geräten mit kryptografischen Chips ausgestattet sind, sodass die Signatur jedes Gerätes eindeutig ist. Auch Besitzfaktoren haben natürlich Schwachpunkte. Zum einen ist es der immense Verwaltungsaufwand, der damit einhergeht, jedem Mitarbeiter eine dedizierte Chipkarte auszustellen, zu verwalten, wer diese Chipkarte hat, äh, Diebstahl, ähnliche Dinge... Was passiert, wenn so etwas kaputt geht? Es muss gewechselt werden, es muss an allen Systemen eine neue Identität angelernt werden. Und natürlich sind Dinge, die man besitzen kann, auch leicht zu stehlen. Das heißt, man muss auch einen gewissen Diebstahlschutz gewährleisten können. Zu guter Letzt, die klassische Smartcard hat häufig auch einfach ein Usability-Problem, das Zusatzhardware braucht, das äh, auch umständlich zu benutzen ist. Die letzte Kategorie von Identifikationsmerkmalen, die es in der Mehrfaktor-Authentifizierung gibt, sind die biometrischen Merkmale, die in den letzten Jahren immer mehr Einzug genommen haben in die Authentifizierung. Die bekanntesten sind Chase-ID und Touch-ID der Apple-Geräte, mit denen man über Fingerabdruck oder die Gesichtsgeometrie Geräte entsperren kann. Venenabdrücke, Handmuster, Iris- oder äh, retina scannen erkennt man eigentlich nur aus Filmen oder Serien, sind aber genauso bekannte äh, und sichere Methoden. Äh, den Ohrabdruck wird man wahrscheinlich in der Praxis nie nutzen, wäre aber tatsächlich auch eine solche Eigenschaften, die eindeutig ist. Darüber hinaus gibt es verhaltensgesteuerte Eigenschaften von natürlichen Personen. Die Unterschriften, die Anschriftenerkennung sind sicherlich bekannt, dass sie eindeutig ist. Auch die Stimmmuster sind einem Menschen eindeutig zuzuordnen. Ähm, genauso wie Bewegungsmuster beim Laufen. Eine Laufanalyse auf dem Laufband mit Video zum Beispiel ermöglicht es einen Menschen, wenn man das einmal erfasst hat, eindeutig zu identifizieren. Man kann sozusagen durch zwei Videos, zwei Sicherheitsaufnahmen, anhand der Bewegungsmuster einen Mensch eindeutig identifizieren. Das kurioseste und sicherlich aus dem Bereich der Geheimdienste nur zu verwenden, ist der Rhythmus des Tastenanschlags beim Tippen. Tatsächlich ist die Art und Weise, wie man gelernt hat, auf einer Tastatur zu tippen und wie man diese benutzt, eindeutig und an Geschwindigkeit, Art der Tastenanschläge und ähnlichem kann man einen Menschen identifizieren. Auch wenn es die sicherste Kategorie von Identifikationsmerkmalen ist, hat es natürlich einen großen Schwachpunkt, nämlich ist Erfassungshardware nötig. Moderne Geräte haben immer mehr solche Erfassungshardware eingebaut, gerade für Fingerabdrücke und äh, Kameras und Mikrofone, aber dennoch ist es nicht gegeben, dass man alles diese einfach nutzen kann. Und gerade an älteren Geräten oder aber an Geräten ohne Eingabegeräte ist das natürlich nicht möglich. Aus diesen Kategorien kann man mehrere Varianten der Mehrfaktor-Authentifizierung zusammenbauen. Die häufigste und verbreiteste Variante, die Zwei faktor authentifizierung kombiniert dem, die Authentisierung mit dem Kategorie Wissen, nämlich ich gebe einen Benutzername ein, mit einer Authentifizierung über die Kategorie Wissen, nämlich ich gebe ein Passwort ein und ergänzt diese Authentifizierung durch einen zweiten Faktor Besitz, nämlich ein Einmalpasswort über eine App, das via E-Mail kommt oder SMS geschickt wird. Wenn man sich das ganz genau anguckt, ist nicht die Authentifizierung eine mehrfaktor authentizierung sondern lediglich die Mehrfaktor-Authentifizierung erfolgt hier, da nur die Authentifizierung der der über Wissen gelieferten Authentisierung äh, mehrere Faktoren beinhaltet. Wenn wir eine echte mehrfaktor authentisierung haben wollen, also auch mehrere unabhängige, sichere äh, Identitäts- und Echtheitsnachweise, dann benötigen wir eine Kombination, bei der mehrere Schritte auch eine Authentisierung liefern. Ein guter Echtheitsnachweis äh, besteht also immer aus zwei Kategorien, die auch eine Identität liefern. Ähm, zum Beispiel ein Handy und eine -ID, ein Face-ID, ein fido stick mit Touch-Sensor äh, und so weiter. Genau. Die gängigsten Verfahren für solche äh, Mehrfachte authentifizierung äh, wollen wir uns jetzt auch kurz anschauen. Ähm, zum Beispiel die One-Time-Passwords sind wahrscheinlich die bekanntesten. Es ist, äh, geht darum, einen zusätzlichen Code, den man eingibt, der ist einmal gültig. Von dem gibt es drei verschiedene Varianten. Die zeitbasierten, die gelten immer für einen gewissen Zeitraum. Und in dieser, mit der Uhrzeit und einem individuell ausgehandelten Schlüssel kann man einen Code berechnen auf beiden Seiten und kann diese abgleichen. Also die bekannten Authenticator-Apps, aber auch die kleinen Hardware-Tokens, die man äh, sich an den Schlüsselbund hängen kann, basieren auf diesem Prinzip. Die zweite Kategorie sind die Zufallsbasierten, also es wird ein zufälliger Code generiert auf der Seite des äh, abzusichernenden Systems. Und dieses wird über einen geheimen Weg an den Nutzer geschickt. Beispiele sind hier die SMS, es kommt... Äh, im Online-Banking sehr bekannt ist, kommt dieser Code per SMS oder es gibt auch einen Telefonanruf. Man könnte auch per Telefon irgendwo anrufen und diesen Code erhalten. Und äh, eine modernere Form sind push apps wie sie gerade im Online-Banking sehr weit verbreitet sind, dass diese zufallsbasierten Codes über die eigene App per push zugestellt werden. Die dritte Variante und äh, nicht mehr so stark verbreitet sind die Ablaufbasierten. Da gibt es eine feste Reihenfolge von Einmal-Codes, und äh, es ist immer nur der nächste, nicht verbrauchte, gültig. Diese ganzen Verfahren über Hardware basieren auf asynchroner Kryptographie, also Schlüsselpaaren, die können in Hardware vorliegen, aber auch in Software. Mit dem öffentlichen Schlüssel dieser Verfahren kann auch die Identifikation gesichert werden, äh, da während sich Natur einer Person eindeutig bestimmt. Und das, die Authentifizierung funktioniert dann, dass ein System das absichert, mit einem Einmalcode erstellt und diesen verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel des Schlüsselpaares. Auf Nutzerseite kann der private Schlüssel diesen Code entschlüsseln und wieder an die Anwendung zurücksenden und zu sagen: Hallo, ich kann mich authentifizieren. Und diese privaten Schlüssel sind dann meist noch abgesichert über einen PIN, den man eingeben muss, aber auch Dinge wie Face-ID, Touch-ID oder eine sonstige Bestätigung am Gerät und dadurch ist also ein asynchrones Verfahren meist in sich ein echter Mehrfaktor, weil sie sowohl Besitz als auch äh, biometrische Merkmale enthalten und dadurch mit einem Schritt eine echte Mehrfaktor-Authentifizierung realisieren. Wenn wir es dazu so betrachten, bedeutet das natürlich auch, dass Benutzernamen und Passwort nicht sicherer sind, als würde man nur einen Nutzernamen angeben, weil es ist zweimal einfach eine Eingabe von Wissen. Ob diese im gleichen Feld sind oder nicht, oder am Ende nur ein Feld ist, ist eigentlich rein formal kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass leider Benutzernamen häufig irgendwelche bekannten Dinge sind, wie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder einfach nur Vorname und Nachname und von daher eigentlich nicht mal ein Geheimnis sind. Während Benutzernamen ein zufälliges Geheimnis, könnte man sich auch ein zweites Feld sparen. Der Nachteil von Dingen wie Face-ID und Touch-ID sind natürlich, dass sie Gerätegebunden sind. Sie funktionieren nur auf dem Gerät, auf dem man sie angelernt hat. Das heißt, sie sind schlecht übertragbar und beim Gerätewechsel muss man den Systemen, die, die man damit absichern will, diese äh, Maßnahmen neu anlernen. Sehr, sehr weit verbreitet sind E-Mail und SMS. Die haben nur den großen Nachteil, es sind unsichere Übertragungswege. Und Beide sind eigentlich kein eigener Faktor, denn sie basieren auf dem Faktor Besitz, wenn die SMS bzw. die E-Mail auf einem anderen Gerät abgerufen wird, als ich mich eigentlich äh, gerade irgendwo einloggen will. Wenn ich mich zum Beispiel auf meinem Mobiltelefon irgendwo einloggen möchte und auf diesem Mobiltelefon die SMS zugestellt wird, dann habe ich nichts von einem zusätzlichen Weg, weil wenn ein Angreifer mein Mobiltelefon hat, um sich darauf einzuloggen, sichert die SMS nichts ab. Bei E-Mail ist es ähnlich. Hier ist es meistens so, dass die E-Mail sogar über den gleichen Login abgesichert ist, wie an den diese E-Mail gesendet wird. Und damit ist es eigentlich nicht wirklich ein relevanter Faktor. Im Zusammenhang mit Mehrfaktor-Authentifizierung hört man auch oft von einer Out-of-Band-Authentifizierung. Dieser Begriff ist dem Funken, äh, also dem, dem wirklich dem CB-Funk, entnommen. Und es geht darum, dass man... Out-of-Band kommuniziert also nicht im Hauptkanal, sprich man wechselt den Kanal, um geheime Dinge auszusprechen. Im Falle der Mehrfaktorauthentifizierung bedeutet das letztendlich, dass die Authentifizierung nicht an dem Kanal, an dem Gerät äh, erfolgt, auf dem man sich eigentlich einloggen will, sondern auf einem Nebengerät. Was will man damit erreichen? Natürlich, dass das Gerät, mit dem man arbeitet, niemals in Kontakt mit den Authentifizierungsdaten kommt oder dieses noch nicht mal eigene Eingabegeräte hat. Also ein Beispiel, Sie kennen die E-Scooter, die in der Stadt stehen. An diesen wollen Sie sich einloggen als Nutzer, um zu fahren. Die haben Katze dann keine Knöpfe, keine Displays, keine Eins. Sie loggen sich nicht dort ein, nein, Sie loggen sich auf Ihrer App ein. und Also out of band, in einem anderen Kanal und schalten damit den Login auf dem Gerät frei. Alternative Beispiele sind natürlich Atomsprengknöpfe. Dort wird auch niemand ein PIN angeben, sondern es wird out of band sich eingeloggt und die äh, freigegeben. Aber auch wenn Sie irgendwo einem telefonischen Support-Mitarbeiter Zugang äh, geben wollen für, auf ihren, für Ihren Account, dann loggt nicht der Mitarbeiter sich ein, damit er nicht eben in, in, auf Ihre Credentials kommt, sondern Sie geben den Zugang äh, von Ihrem Platz aus frei. Ein weiteres Trendthema in diesem Bereich ist die äh, Passwordless Authentication, also das. Passwortlose authentifizieren, es gibt sehr, sehr viele werbliche Interpretation, Interpretationen von passwortloser Authentifizierung. Eigentlich ist das Ziel, auf den Faktor Wissen bei der Authentifizierung zu verzichten. Die häufigste Interpretation ist, weiter die Authentisierung, also den Benutzernamen über Wissen zu erfolgen äh, und einen zweiten Faktor zum Login, zur Authentifizierung zu verwenden, der eben nicht Wissen ist. Also anstatt eines Passworts irgendeinen anderen Faktor zu verwenden. Besser ist es oder eine echte passwortlose Authentifizierung erfolgt natürlich nur, wenn auch die Authentisierung auf, den, äh, auf einem anderen Faktor außer Wissen passiert und äh, diese mit einem weiteren Faktor abgesichert ist. Also Sie benutzen einen äh, Besitz, zum Beispiel eine Smartcard, deren öffentlichen Schlüssel liefert Ihnen die Identität und mit dem PIN, zum Beispiel der Smartcard haben Sie das mit einem Faktor abgesichert und damit sind Sie in echter passwortloser Authentifizierung? Noch besser ist es natürlich, wenn dieser weitere Faktor ein biometrischer Faktor ist. Also, Sie entsperren Ihre Smartcard oder Ihr Device mit einem senden. Und die perfekte Lösung ist natürlich aus Sicherheitstechnik, aber auch natürlich aus Usability, wenn das Ganze dann in einer Out-of-Band-Authentifizierung. Erfolgt, bei dem die Entschlüsselung des privaten Keys sowohl mit dem Hardware-Token als auch mit einer äh, biometrischen Absicherung funktioniert. Und wenn das Ganze dann auch einfach ist für den Nutzer, dann ist es die sicherste Art, ihre Nutzer zu authentifizieren. Soweit zu meinem Kurzüberblick über Mehrfaktor-Authentifizierung und damit verwandte Themen. Wenn Sie gerne sehen würden, wie das in der Praxis aussehen kann, wie die einzelnen Verfahren bei uns in der Lösung implementiert sind oder wie Sie es bei Ihnen einsetzen können, um Ihre Login sicherer zu gestalten, freue ich mich auf Ihren Kontakt.